Ja, hi oh, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot auf Englisch. Ja. Kakarot wird mit zwei T geschrieben laut den untertitel also ja Kakarot. <lacht> Okay. Ich kann irgendwie nicht landen, kann das sein? Damit Songoan habe ich so Gefühl, ich auch gar nicht kann. Ne? Oh, ich habe den Dialog gerade weggedrückt. Direkt, okay. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Abenteuer gestartet. Songoku und songo haben ein bisschen gefischt und ja, jemand scheint auf die Erde hier loszufliegen. Hi, boah. Aber davon wahrscheinlich höchstwahrscheinlich in diesem Part mehr und ja, ähm, ich will einfach nur wissen, wie das Spiel weitergeht. Also, also ich weiß, wie das Spiel weitergeht, aber ich will mehr auszublenden sehen. So, wir müssen Mutenoschi besuchen, also und da hat mehr oder weniger Dragon Ball Z in der ersten Folge angefangen. Schulkonkurrent, Kampfkünstler, general finderin Bulma. Ja. Krass, oder? <lacht> selbst kann es nicht glauben. Ja, Hallo. wenn wohl aktualisiert was eine belohnung freischaltet. Okay, jetzt bin ich ein bisschen was ein eintrag freischaltet. aktualisiert zehn einträge in der kategorie musik dem medaille steht bestimmt für Daniro. Ne? gut ja okay da werde ich mich was krillin schon ewig nicht mehr gesehen rede mit ihm nein erst mal mit ihren anderen ist also was kam mir aus sind ganz schön viele leute ich bin etwas nervös steht ja tolle arbeit gelassen so ein artiges kind groß zu ziehen ich kann immer noch nicht glauben dass du jetzt wirklich ein kind hast, zum ruko er gleicht seinem vater bis aufs Haar. Achso das war's also das war Also, warte mal hier aufheben einiger text der kampfkunst warte, da stand gerade was. Jetzt nicht mehr, okay. Ich wollte alles hat auch Musik aus, dem aus der Serie. Also echt, weiß nicht. Okay. Okay, Krillin, hi, was geht? Um alles 修行ばっかし in der zeit da Piccolis, Pico, da Piccolo sich um alles kümmert und seiner ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu Ich bin ein bisschen zu ein ein Sollen wir uns kloppen? Es freigeschaltet. die Ich der was man Rosi als erwachsenen Community Anführer halten, nur die dein Community Board freischaltet. Okay. Diesen Community Board kannst du Community Skills gewinnen dir beim Verdienen von Zenni-Elfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du mehr Geld abräumen willst. Äh, äh, Pink Girl, what? und what? du bist im Weg. Okay. Neben Stories geben fällt zu einem blauen Säule, über, sprich mit einem Charakter in einem blauen Ausrufezeichen-Symbol über den Kopf, um einen Nebenstory zu beginnen. Durch Abschließen von Nebenquests l du EP wertvolle Gegenstände und oder Seelen abzeichen Manche Name stories können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Schieße sie also ab, wenn du kannst. Okay, verpassbare Sachen. Ich weiß nicht, was ich darüber halten soll. Nebenstories können nur mit bestimmten Charakteren abgeschlossen werden. Wenn du eine Story nicht abschließen kannst, dies die Tipps und wechseln Charaktere. Spreche doch mal mit Kralin. Nein, ich muss mit der Schildkröte erst mal reden. Hm, was ist los? Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Hä? Oh, oh, äh, das stimmt was nicht. verbirgst du was? Ich äh, tausend Er hat schon wieder mein Buch versteckt. Das ist mutnöchst ich Stimme. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Er ist weg, wo oh, hey, hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Äh, Schildi, ja, aber sie ist irgendwo weggelaufen. Schildi nennt sie ihn immer noch so. Du weißt, dass das nicht sein Name ist, oder? Na, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nerven, sie hat irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist es was Besonderes? Natürlich ist es was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich nicht, wenn ich ihn nicht habe, dann dann. Ich und Monoroshi wo versteckt. Jetzt muss ich irgendwo in der Nähe befinden. Ähm, ja. ja. Warum nicht? Monoroshi ist ein und alles. Also wenn es dir so wichtig ist, jetzt kann ich dir helfen, es oh. zu finden. Wirklich? Das ist aber sehr von yes dir roko Also was war ein Buch? Ist das denn? Oh, es ist ähm, ein Badeanzug-Fotosammlung was nicht kein stück verändert monarchie ich suche auf den dachboden du suchst draußen wird gemacht kann er ja nicht so groß sein ja so also. spreche mit den leuten und versuche no. das schmutzige buch von dem alten knacker als ob ich das wüsste Na ja, weißt du wo ich schilde finden kann wenn du schild die äh, schildkröte suchst er ist in den hinteren teil vom haus gegangen Okay. Okay, du bist umzingelt <lacht> oder Komm her, oh, da liegt was von vermuten Roshi zum Goku und brümer helfen eine Schildkröte, die sich verlaufen hat, ins Meer zurückzukehren. Als Dank äh, stellt sie die zwei den Herr der Schildkröten Muten Roshi vor. Muten Roshi schenkt zum Goku zur Belohnung die Genju Jun und brümer den Dragon Ball, den er um seinen Hals trägt. Cool. Die ganzen Rückblicke von Dragon Ball kann ich da hoch. So, hey also wo hast du das Buch von versteckt? Das heißt Schildkröte, Songoku, das solltest du doch mittlerweile wissen. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist. Moonroschi hat genug von dem Zeug gelesen, der muss mein ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Und deswegen es unter die Erde. Die Erde, Moment, hat er es irgendwo vergraben? Hm. Äh, oh, da wird schon angezeigt, Dem Dreck hat etwas gegraben. Willst du es den ja anschauen? Sie aus, es wäre irgendwas vergraben. Dann lege ich mal los. Ah, da ist es, dass das Buch für Mädchen gefunden. Hey, ich habe das Buch gefunden. Ah, du hast gefunden, du bist der beste Song. Goku. Muss alle benötigen, gegen übergeben. Ich wusste, dass es das richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Ich vertraue darauf, dass du noch mal hilfst, wenn diese lästige wird jetzt wieder versteckt. Äh, ja, na klar, story abgeschlossen und äh, eine Menge Sachen bekommen. Buch für Erwachsene, hm, helfende Hand so. So war es jetzt aber. eher ne? ich will dass Moon hier würde sich ändern. Okay, ähm... Community. Ich habe doch... Weiß er nicht. Hab ich nicht. Habe ich nicht Moon jetzt gerade bekommen? Nee, das war wieder was anderes, ne? Hm... Okay. Kann ich das von Guan einpacken ah, okay so könnte ich bringt nichts ehrlich da gibt es noch voll viele von diesen community die sehe ich gerade okay. ich bin da hm, erwachsene fähigkeit plus zwei freundschaft plus drei also zwar macht keine ahnung Retter der erde vom gegner zum freund Okay, keine Ahnung, lass mal das mal. Gut. Krillin. Jo, was geht, Krillin? Hey, Goku, Monroe hat zwar vorhin darüber geredet, aber naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Ich kann nicht so dass das ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthaftes Programm zu absolvieren. Jetzt soll damit sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest. Gegen dich? <lacht> Vielleicht ein andermal. Zuerst werde ich mich auf eine geistige Simulation konzentrieren. Geistige Simulation, ach du meinst, das spielt sich nur in deinem Kopf ab. Das sollst du irgendwann mal versuchen, dass man Krillin eine D medaille bekommen? Hä? Was ist das? Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandenken andenken bezeichnen. Oh, okay, das gute an geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann, zum Beispiel an diesem Strand. Okay, ich versuche es. Also, das was Krillin mal auf dem Schiff gemacht hat ne? und war zum Goku gerade im ersten Part gemacht hat. Trainingsplatz wurde freigeschaltet hm. ah, okay wir sehen klin ja okay und ruckzuck so, jetzt erst mal gucken wir noch mal geht ne? <lacht> Die Zeit wird verlangsamt. Gott, nur ein kurze Distanz auswählt durch im Moment, in dem nicht der Angriff dann treffen würde, um ein so auszuführen. Daraufhin bewegt sich dann Gegner verlangsamt und bietet die Effektchance ein gegner Außerdem führt sich beim erfolgreichen aus deine Spannungsanzeige. Okay, aber voll so wie kann ich denn. kann gar nicht nach oben und unten blocken du kannst angefangen blocken in den Dual zwei wenn wird äh, deine Abwehr okay ja das ja, während du blockst um einen Gegner in der Nähe in Luft zu schlagen das nennt man eine Explosion und blocks um einen schnellen manöver über den Gegner zu erlangen muss na für du noch die aber muss doch alles ein bisschen lernen ah! doch man ah, ich wurde noch da getroffen na ich wollte schon sagen was machst du da gerade so, ich weiß nicht was die sagen darf, ist So, wenn ich mal volle möhre damit getroffen. Ist. Okay, No oh Gott. Ja, komm her. Oh Gott. So, verbaut, aber hier, ja, was auch immer ist. Key, okay, Key, okay, mein Gott. alle also, war schon tot. Okay. Was für ein Energieschreierlerlernt? Cool. Moment, habe ich genug trainiert? Vielleicht werde ich noch etwas lange mit den anderen reden. Sprich noch mal mit krillin Okay, er sieht so aus wie du, aber also. Okay, ist jetzt nicht so, als könnte ich irgendwo hin gerade. Also Gott, also machen wir weiter, ne? So, warte mal, dieser Folge strahl kann ich ihn irgendwie ausrüsten? Äh. ausrüsten ist eine gute Frage, ne? Da ich habe sogar noch ein paar hier zu boden, hohe Abwehr besser Schaden. Wir gezielt noch mit hoher kann Gegner mehrere Gegner eingesetzt werden. So, man Unterstützung. Wissen, okay, man hat sich so passive Sachen irgendwie. Okay, dann machen wir weiter. So. Okay. Um. okay. Google, der stärkste Kämpfer der welt ein glückliches Ach so hat wir schon mal gelernt ne? äh, gelesen gut ich muss mal einen schluck trinken ich weiß nicht wieso aber mein hals bringt mich schon um dabei habe ich jetzt eine halbe stunde irgendwie gerade gesprochen ja mein hals wird sich irgendwie schon so trocken an. ich weiß nicht wieso jetzt ich schon irgendwie fünf stunden oder so geredet wird also mit halbe schon meine ich jetzt den ersten part gerade ne? den ich einer aufgenommen erfahren oh, fahren mit der schuld mit dem Schrotgewehr. Oh, ne? bester charakter Ja, 5. Um ja. Zurück zum Absender. Es ist also detailgetreu. Große Poweren hat ein. Distanz 4880. Kakaroとか. Sehr gut. Fahren wir mit der Shotgun ist auch da, alle sind zufrieden. Immer noch, und jetzt mal ein zu und dein Tempo zu steigern. Und wir spielen Piccolo übrigens im Feld im Flug kannst du die von Tieren, Pflanzen und andere Leben den Dingen in der Nähe entdecken und sie von Objekten zu jagende Tiere, Dinosaurier, Schlüsselobjekte essen und anderes Zeugs finden. Mm, natürlich, noch fett, hm. er sei ja gelangt in die Ego-Festwiederregeln. Das ist okay, Glück, mein Aufgaben hier zu und abzufeuern. Kannst du auf mir Okay, okay. In jedem Bereich findest du besondere windtunnel die man Luftwege nennt. Der Weg durch Luft links an Großheiligkeit, Z-Kohlen zusammen Du kannst einen betreten in den Moment da, da. ich habe, glaube ich, mal vergessen, die anderen Seiten nachzugucken. Die erscheinen. Sie hat nicht nur mehr Setkungen als normal wird, sondern auch seltene Setkungen Objekte. Oh Gott! Was? Hey! Okay, du hältst aber nicht viel aus. folge äh. oh. Folgender Gegenangriff. mal ja, jetzt ich meinen super Angriff, bei dem du während eines Angriffs, um deinen Gegner zu zielen und äh, die sagen gibt es zwei Versionen, eine bei der Meri, eine ein der. Okay, ich wette schon. Oh, da, da, da, da, da, da. Da gesehen, wie schnell wir zu diesem Kampf übrigens gewechselt sind? Ich hoffe, wir haben dieses ein Lied hier. Dieses. Aber ich glaube, das ist mehr so wie das thema oder? Bin nicht sicher. Hey, das ist ein Flugzeug. Ich glaube, das ist irgendwie der schlechteste Moment gerade. aber ja, was geht? Na. Hier so riesigen geflügelten kreatur im Tal. Das Viech hat es auf den abgesehen. Großer grüner Mann. glaube, eine gute Idee wäre irgendwie die Dinger hier allzu... Ich, ich sollte mich einfach auf die Story erstmal konzentrieren. Da wir mal ein paar so Dinge ein. jetzt haben wir Freiraum. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon irgendwie, weiß ich nicht, erkunden soll oder mich irgendwie, nicht. Für Story erstmal konzentrieren soll. Okay. Das ist einfach nur zum Betäuben ne? von Tieren und so, nehme ich an. Äh. an. Ja, man geht auch nicht los. Ich will nicht. Mein Oh, das ist noch einer. Ähm, ja, Feuer. Checke ich noch nicht so. Ihr ja, Typen seid aber nicht so stark. Also kommt er. Nein. Na, diesmal ist Oh Gott angriff komm her vielleicht nicht schlecht irgendwie auf level 2 also zu gelangen erstmal ganz hier aber nicht mehr wechseln irgendwie ich auch noch abgefeuert habe Na, wo ist er denn? Ich versuche wortwörtlich jetzt... Da. Hey. Na, was ist das hier? Na, komm schon. wird wollte dir gerade einsammeln, du. Äh, nein, verdammt. die man ja nicht so sind jetzt nicht so au, stark wo ich jetzt sagen ich weiß auch zur hälfte der zeit noch nicht was ich hier alles mache aber so, ich hatte gedrückt und der feiert dann direkt auf die ich nehme an als richtig ne? <lacht> So, ich wollte eigentlich das hier einsammeln. Falls halt überhaupt noch da ist jetzt. Ne? Der lag doch gerade was da. Ey, mich? Lass mich da einsammeln, ne? Ich komme nicht dazu, hier irgendwann einzusammeln War das ein? Also gefühl ich muss echt lernen. Oh Gott! der Kampfsystem funktioniert, sonst kriege ich Probleme. Komm So, jetzt lass mich diesen Kack-Gegenstand einsammeln. jetzt ernsthaft, lass mich halt einsammeln. So danke. Dem Medaille. So und jetzt lass mich hier weg, ey. ich habe keine Lust mehr. Ich jetzt hier hin. Er verfolgt mich. Ja, wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich versuch wortwörtlich den gerade zu finden. Na, wir sind Level 2 also also nicht macht sinn ich meine zum ist auch Level mit zwei aber da sind überall gegner jetzt weg ich will nicht kämpfen da so, warte mal auf der karte sehe ich gerade ich, glaube, ich habe keinen key zum fliegen so, da mein gott ja こいつなめっく成人か。で322。こんなやつ貴様俺 <笑> aber wir kämpfen. Au, äh. oh, ja. Okay. Oh, ja. Ja. Ich mit den Kämpfen langsam raus. Uh. Ich wollte ich Halt, ausweichen gott okay halt, halt, halt, ich halt, halt, halt, Ja, gerade sagst du das schon alles。Ja. Keine gemeint Ach, ja deswegen ist Piccolo vor denen aufgetaucht, ist sind gefolgt. Habe ich schon immer gewundert, warum ist Piccolo ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zum Kami ausgegangen. Na ja, macht Sinn, Ja, das ist jetzt getroffen und dann. Doch plötzlich erscheint aus dem Weltraum ein monströser Mann in einem seltsamen Kapsel, der genau ein Schweif wie Zum Goku hat kurz nach seiner Landung besiegt er mit Leichtigkeit Piccolo im Kampf, einen der besten Kämpfer der Erde. Nach zum Kampf kam es, glaube ich, nie, ey, aber ich möchte mich da jetzt nicht ein. Aber so wäre das ja passiert. Also, ja, so. da ist der. Ich bin der Kakarot. Ich bin der Kakarot. bin der Ich 何もんなんだ何も 貴様、 この星にも月があるし<笑><笑> クリリンの言う通りだよ。 お前を含めてもたったの 4人しかいない 3人では3人に加わって 墓行ってろ。そんなことおら死んだっ<笑><笑> <なるほどな。後ろのしっぽが生えたガキはお前の子だろう? その息子を貸してもらうとするか。笑> <それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。笑> Okay, ich nehme an, diese ganzen Kämpfe sind jetzt dafür, dass wir jetzt nicht nur einen Kampf oder so haben, weil wir haben ja nur einen Kampf gegen Raditz gehabt. Das ist jetzt sozusagen dafür da mit mehr von Raditz haben, sage ich mal. Aber ja, noch einen relativ kurzen Auftritt hat den Vergleich zu. Einigen anderen Charakteren und Bösewichten. aber oh ja, ich wusste da kommt irgendwas Aua. Aua. Aua. Ich habe keinen. Doch habe ich. Na, ich wollte gerade. Ah. ah! Aufstieg. Da. かかろっとよ子供を<笑> Wow, klug, Glaub mir, ich habe schon auf die Fresse bekommen. <lacht> あしか。 今度こそ世界を2 Okay, Zeugs. halt, nimmt nee. nimm das mit. Muss alle benötigten Gegenstände halten. Vita dringend Was ist das? das? Ist ein erholungsgetränk das schnell wirkt. Wenn du mal in der Klemme nimm ein Stück davon. ein Gegenstandsauswahl auf. Äh, ausrüsten. Ne? Kann nicht verwendet werden. Keine Ahnung hier. Super, danke Bulma. Hast du mir ja nicht stirbst. Ach was. Das reicht, gehen wir. Alles klar. schon So geht das Duo auf und kümmert sich um die Gefahr aus dem All. Und die nächste Folge. Das Dream Team der Erde, also hilft... Ne, Dream Team, okay. Okay. Nachdem du ab zu einem bestimmten Punkt erreicht hast, reist du und kämpfst du gemeinsam mit anderen Charakteren. Die Unterstützungskräfte Charakter helfen dem Kampf auf verschiedene, unterschiedliche Weise. Vergiss nicht, sie mischen. Äh, vergiss nicht, sie mischen mit. Ganz und Charakter im Kampf Superangriff ausführen lassen. Er 1 Gütekalt und sie Auswahl. Da, da, da, da, da, da, bei Benutzung eines Superangriffs wird auch die Unterstützung sein für jeden Charakter aufgefüllt. schützungsanzeige jetzt voll unterstützt halb voll ist hilft der Charakter die Automatisch beim Angriff, der Verteidigung oder auf andere Art und Weise. Weiterhin ist die Kapazität oder unterstützungsanzeige größer. Je höher der Freundschaftswert, je mehr ein Charakter ist. Okay. Offensiver Schützen greifen Gegner an. Sie verfolgen wegstoßende Gegner und führen mit den koordinierten Superangriffen aus. Defensive erhalten Kirchsolzum und, und TP und KP wieder. Ja, äh, KI. KI, mein Gott, du Kannst jetzt zu anderen Gebieten reisen. In die Weltkarte kannst du zu anderen Bereichen wechseln. Du öffnest sie, indem du auf den Preiskartenbildschirm äh, 3 drückst, dich an den Rand des Felswegs oder weit hinauf fliegst. Auf der Weltkarte findest du folgende Informationen: Erreichbare Materialien, falls waren verfügbare Nebenstories. Okay. Wir hier in luckerdorf Okay, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf und knöpfen uns raditz vor oder erkunden ein bisschen die Welt. Keine Ahnung, mal schauen. Jedenfalls, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch dieser Part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.